An diesem Tor von ISA 2 haben sie seit Jahren demonstriert. Heute noch einmal das Signal, die Grünen in Niederbayern sind froh über die bevorstehende Abschaltung. Es gab ja immer dieses Hin und Her mit der Atomkraft und jetzt ist es aus unserer Sicht endgültig zu Ende und jetzt ist ja der Weg frei für die Erneuerbaren und das ist gut so. Ein schwerer Tag wiederum aus Sicht der Betreiber. Sie bereiten sich nun auf den Rückbau vor. Genau diesen Rückbau will Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wiederum hinauszögern. ISA 2 solle zumindest für den Notfall einsatzbereit bleiben, so Aiwanger. Dass wir es vielleicht innerhalb weniger Monate wieder reaktivieren könnten und jetzt nicht was kaputt machen, das uns dann vielleicht am Ende Milliarden kostet, wenn wir es doch wieder bräuchten. In etwa einer Stunde wird das Kernkraftwerk ISA 2 vom Netz getrennt. Kurz darauf wird der Reaktor heruntergefahren. Die mehr als 60-jährige Geschichte der Atomkraft in Bayern wird dann zu Ende sein.